Herzlich Willkommen und hallo bei Not Another Dog Show. Heute geht es mal darum, wie ich die Tina kennengelernt habe. Von der Tina habe ich euch ja schon erzählt. Die ist mit mir auf transporting gefahren und hat den Umstand ausgenutzt, dass ich da vielleicht leicht Suchtdruck kriege. Tatsache ist, ich habe sie kennengelernt im Backstage Club, in, äh, im Backstage. Die haben halt so nebenan Leben an einem Club gehabt, da lief halt immer Metal Musik. Und da war sie halt drin und ist mir halt schon aufgefallen, weil halt so ein junges Mädel so trinkfest ist und weil die halt so auf so harte Musik abfährt. Ich habe dann halt auch so, äh, ja, Dreadless gehabt, dunkel, äh, war halt ziemlich blass im Gesicht, dann habe einen langen Ledermantel angehabt, Lederhose und ein schwarzes T-Shirt. Das war halt immer mein Style. Und sie sah ähnlich aus, hat mir halt echt gut gefallen. Und eines Tages, ich äh, möchte nach München einfahren, steht sie halt am Bahnhof in Seefeld Hechendorf. Ich hey, dich kenne ich doch. So, ja, klar. Von Backstage. Ich hab dich auch schon oft da gesehen. So, ich, was machst du hier draußen? Sie, sie wohnt hier im Seefeld bei den Eltern. So, ach was, ich bin in Hechendorf im Berg rauf. So, so witzig. Du es euch ja vorstellen, dass wir uns ab da dann öfter getroffen haben und zusammen nach äh, ins Backstage gefahren sind. Äh, einmal eine Nacht zusammen verbracht und dann waren wir ab, ah, also logisch. Wir haben beide gern getrunken und dann kam das halt so, dass ich mal wieder aufs Kiffen abfahren wollte. Und dann habe ich aufs halt Kiffen angefangen und dann hat sie es auch mal probiert und ähm, fand es cool. Und dann habe sich halt die Geschichte von mir erzählt, dass das halt ein Risiko cool ist, mit mir zusammen zu sein, dass ich bald einen Rückfall bauen kann dass ich halt noch nicht so weit weg bin von dem Ganzen. Und da meint sie, ja, ist kein Problem. Und sie hat das auch als Jüngere schon öfter darüber nachgedacht, so als Jugendliche schon. Und sie fände es halt sehr interessant. Und ich soll halt ein bisschen mehr erzählen und bla bla bla. Und ja, und dann kam halt Transporting und sie hat mich dann ins Kino gezerrt. Und darüber habe ich auch schon ein Video gemacht. Und danach ist halt schon so gewesen, ähm, dass ich nach dem einen Mal was holen, dann natürlich nicht sofort krass mit ihr drauf war. Ja, dann Mama wir halt in der, in der Wohnung von mir und ich habe Kollegen gehabt und habe ihr halt ein ergeben zum Probieren und habe halt auch was genommen und noch jemand anders und dann es dauert halt, bis das einfährt. Das ist halt nicht sofort da, eine halbe Stunde muss zu warten. Und dann sitzt sie da auf dem Sofa und ist Sofa stand halt so, dass die Lückenlinie zu meinem Bett war. Dahinter habe ich mein Bett gehabt. Ich sitze halt da mit jemandem, der da mich. Und dann kommt sie so hinter der Linie vor und sagt, hey, ich fahr mal schnell nach Hause und hol noch ein paar Flaschen Bier. Dann gucke ich sie an und sehe, wie gerade in dem Augenblick die Pupillen klein werden. Und dann sage ich, nee, ich glaube du fährst jetzt nichts mehr. Dann sagt sie, wieso? Dann schauen wir in den Spiegel und dann dreht sie sich um und sagt, so, boah, in dem Augenblick ist es eingefahren. Und so ist stärker als ein Husten-Podin-Säftchen. Kannst kann gar nicht vergleichen. Ja, auf alle Fälle war sie gleich richtig prall davon und ist auch nicht mehr hingefahren. Und äh, dann haben wir halt öfter mal einen Grinsaft genommen und äh, Tabletten eingefahren und ab zu mir was geholt und ja, die Gel Eltern haben wohl Kohle gehabt und da hat sie immer wieder Geld geholt und mit mir zum so noch gefahren und dann haben wir halt da Bommels geholt. Dann haben wir uns halt dann immer einen Druck gemacht. Ja, sie hat es praktisch finanziert, weil ich jetzt mal nicht leisten kann. Ich bin im Arbeiten gegangen, sie war auch, auch am Anfang noch. Aber dann habe ich meinen Arbeitgeber rausgeschmissen, der hat sich gesehen, hören langsam. Da ist nochmal was vorgefallen auch in der Arbeit. Da habe ich eine äh, Kollegin ein bisschen der Produinsaft, die immer die dauernd rumgehustet hat, weil in, in dem Lager, wo überall der offene Käse rumsteht und offen, offene Wade ist und mein Essen auch meine Nahrung das lag neben dem Telefon und sie so, steht da und hustet da drauf. Dann habe ich ein bisschen der genommen, sie aufhört zu husten. Aber er hat gesagt, ist nichts mehr. Hat sie, gesagt, hat sie die ganze Zeit lustig und äh, äh, Und dann ist sie was, ja, und dann hat sie so gereiert Ich hab sie gewarnt, soll sie nicht machen. Und ich habe ihr wirklich wenig gegeben. Ja. Es kein, war keine 15 Milliliter, wie sonst der Stampel war. 15 Milliliter viel. Sondern gerade mal mal Und jetzt da rumküpft er wie so ein Elf. So, gute Medizin, wie heißt sie denn? Corinne. <lacht> Aber lass dir das jetzt nicht verschreiben. Ja. Und als sie gemerkt haben, wie ich drauf bin, haben mir die Aufgabe dann gefordert. So Leute, das war's für euch. Peace out, ja.